Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder Pet Simulator X. Das neue Pet Simulator Update ist endlich draußen und nachdem es irgendwie so zweieinhalb Stunden jetzt privat war, kann ich endlich weiterspielen. Ihr habt das Video ja gestern schon gesehen. Ich gehe zur Dark-Matter-Maschine, habe auch ewig gewartet. Ich, ich hoffe, ich habe jetzt auch lang genug gewartet. Please, please. Claim, claim, claim. Ja, ich kann drei Pets claimen. Eins, zwei, und drei dark matter Pets habe ich geclaimt. Und gehe jetzt rüber zum Hacker-Portal, um die letzte Quest abzuschließen und endlich in die neue Welt zu kommen. Congrats, the portal is now permanently unlocked. Ich kann durchgehen. Warum vibriert alles? Ja, ich möchte bitte durchs Portal traveln. Und ich bin im Void. Eine Frage, Viktor. Ja. Ah ne, hat sich, glaube ich, erledigt. The Void ist dann wirklich diese Zwischenwelt, von der es dann in we mehrere Welten gibt. Okay, so, so, so wie ich es mir auch ursprünglich gedacht habe. Ich fand es lustig, wie The Void am Anfang noch so drin war, beim letzten Update. Und man hat hier <lacht> weniger Gravity. Uh. Ach ja. Hat man echt? Ja, man hat weniger Gravity. Wild. Komm mal rum, Hier gibt es auch eine Bank. Ich finde es schön, dass es jetzt übrigens überall eine Bank gibt, aber... Die Bank, die mhm. jetzt in der Tech World steht, Endlich. die finde ich hässlich. Ja, die passt auch nicht dazu. Die ist halt komplett weiß, so in der Welt, die komplett schwarz oder grau oder lila oder sowas ist. Ja. Also dunkle Farben halt. Und ne? da hinten schwebt eine Katze. Sie ist tot. Sie ist <lacht> einfach tot. Das ist die Hubert-Cat, Anton. Hubert ist das. Hubert. Hubert. Wer zur Hölle ist Hubert? Gute Frage. Okay, ich gehe jetzt diesen Path lang. Oh, das zieht sich ziemlich. Aber wir haben es geschafft. Auf zu Axolotl Ocean. <lacht> also die Musik dort, die war auch ziemlich aufdringlich gerade. Aber ich bin jetzt in Axolotl Ocean angekommen. Oder... Anders Hallöchen. gesagt, wir sind jetzt in Fisch-Sim angekommen. Hier gibt es neue Coins, die fahre ich jetzt auch erstmal. Ich habe mit 500 Coins gestartet. Lol. Du kriegst ein Achievement. Ich krieg ein Achievement und dafür dich. Ich würde dir empfehlen, den Triple Coin Boost Coins. Ja, deswegen, ich meine, Triple Coin Boost, Triple Damage und einfach PC. Okay, Standing machen auf wir Single. Ballern wir jetzt rein. Triple Damage, Triple Coins und Super Lucky, weil ich davon so viele habe. <lacht> Wie viel hast du Super Lucky? Ich 913. Das ist gar nicht, ich hab 2593. <lacht> Wann willst werden wissen, wir wissen, wie viel die Damage ich habe? Niemals, aber wir müssen wissen, wie viele Triple Damage ich habe. Wie viel? 2695. Ah, jetzt ob. Willst du wissen, wie viele Triple Coinbus ich habe? Wie viel? 563. Willst du wissen, wie viele Bus ich habe? Genug. 126 nur. <lacht> nur? Obwohl ja, die, die waren drücken, ja auch mal ziemlich die. selten, weil das sind. Ich ja, habe auch mal äh, nachgeguckt. Die Super Lucky Boosts sie erhöhen nicht die Chance auf Mythicals. Nur nicht? die Ultra Lucky Boosts erhöhen die Mythical Chance. <lacht> Das ist interessant jetzt zu wissen. Ja. Die Frage ist aber trotzdem, ob sich nicht trotzdem lohnt, die Super Lucky Boost reinzuhauen, weil dann kriegt man ja immer noch mehr Epic Pets. Und Epic Pets sind auch geil. Zumindest hm. besser als Rare. Aber ich habe immer noch nicht genug. Ich dachte, ich habe jetzt langsam mal genug hier. Was soll denn das? Ich glaube, ich muss Pet Sending wieder auf einzeln machen, damit ich meine Pets an mehrere Sachen schicken kann, oder? Was sagst du als Pet-Simulator X-Profi? Ich hab wieder? doch gesagt, sing. Ich hab's vorhin dir gesagt, dass du auf Single machen musst. Ah, <lacht> ich hab dir nicht zugehört. Anton, der Lost the Boss. Ja, ich bin der Lost-Boss. So, jetzt muss man aber langsam mal genug haben. Wie viel kostet's? Ah, das krieg ich ja richtig schnell in dieser Region zusammen. Müsst vielleicht ein paar mehr Pets an die Kisten packen, aber das läuft. Hm. Ich glaube, du brauchst drei Hits, ne? Das heißt, du musst vielleicht drei Pets pro Kiste drauf packen, ne? Ja, ich mach pet sending jetzt wieder auf Single. Äh, auf all. That's all. Und pack alle meine Pads an die Kiste ran, damit wir diese Kiste einfach mal abbauen können. Mm. Du machst ein Video dazu, wie du die Kiste abbaust, aber das kommt nicht auf deinem Hauptkanal, ne? Doch, natürlich. Das kommt auf deinem Hauptkanal? Okay. Zu dem Zeitpunkt, wo dein Video online kommt, ist es wahrscheinlich schon anders. Ja, wahrscheinlich. Ich finde, ehrlich gesagt, komm mal hierher, komm mal hierher. Ja. Diese kaputten Dinger. Schau hm. an, wie gestretched die Texturen erstmal sind, natürlich. Das ja. Sieht sehr witzig aus, wenn ich bei dem hier zum Beispiel. Ja. Aber ich finde, das passt irgendwie, wie die kaputt sind, ne? Dass sie jetzt auch so aussehen. Das hier passt schon eigentlich, ne? Es passt <lacht> schon. Das Das sieht ein bisschen weird aus. <lacht> das, war, das ist auf der Seite, <lacht> Skafft. Aber sonst, ja, passt. Yeah. Ich kann ja mal die Lootbacks hier also, einsammeln. Yeah. So, yeah. dann gucke ich mir auch gleich mal die neuen Eggs an. Ja, komm, wir schauen uns die gemeinsam an. Ich habe auch. Wie viel Geld hast du? Ich habe 22,7 Millionen. Ich habe 2,4 Millionen. Okay, es gibt also, die Shiny Axolotl Egg, Eggs und, und das Axolotl Egg. Also ist das hier mhm. das billige? Das ist das billige. Für wie viel ist das? Das steht äh, da? Für äh, 35.000. 35k. Ja. Quasi nichts, ne? Ja, quasi nichts. Wie viel wäre das denn bei 23 Millionen? Hopp, oh, habe einfach ein paar Pets gezogen. Ich hau mir jetzt mal noch einen Ultralucky Boost rein und zieh ein Wieso paar du das. Davon. Egg? Ich öffne jetzt das gute Eck. Ja, ich will einfach ich nur mal gucken, das was Egg. ich kriege. Ich meine, ich. Ich kenne das von den ganzen Events. Ich öffne die billigen Eggs nicht und denke mir, mach ich später und dann mache ich es nicht. <lacht> das ist ja kein Event, das ist ja eine richtige Welt. Ja, ich weiß, aber jetzt habe ich einmal ein bisschen geöffnet, weil du weißt, ich bin nicht so aktiv bei der Pet Collection. Jetzt öffnen wir mal die hier. Aber wen juckt Du hast doch 20 Pets, oder nicht? Ich habe 19 Pets. Was? Ja. Cringe. Cringe. Fancy, extra Leute. Wie viel brauche ich denn für 20 Pets? Dafür brauche ich... 650, ja, ich, ich habe 570. 650, ich brauche ja, brauch noch 90 weitere Pets in der Pet-Collection. Dann würde ich mal sagen, bald kommt ein Livestream, oder nicht? Uh, ich habe keine Zeit, so viel zu streamen. Das Traurige ist... Wenn ich Urlaub habe, ich, ich werde von meiner Familie genötigt, auch ein bisschen Zeit mit der Familie zu verbringen. Dann, dann sag dir, du musst Game. Und mein Geld ist alle. Sag dir, du musst Game, Anton. Ich habe heute im Livestream, wurde ich von meiner Schwester angerufen und hab, hab so gesagt, ja, sorry, es geht gerade schlecht, ich rufe dich zurück. Tschüss. Oh, Traveling Merchant, Anton. Weißt du, was man, mhm. welchen Trick man da fahren kann? Welch? Du kommst mit mir zum Shopperino. Jo. Ich meine, jetzt sind da ja da die neuen Sachen drin und äh, damit kann man mhm. sich dann gut Diamonds farmen, ne? Exelotte. ich würde mir da schon gern einen von. Gönnen. Ich kauf mir alle. Ich kaufe mir äh, alle. Ich habe einen geholt. Nein. Ich habe auch einen geholt. Also gab's zwei. 26. Oh mein Gott, ich habe, weißt du, was ich bekommen habe. Was denn? Royalty Strength 2 Diamonds 5. Der macht ich hab bei hab Magnet Diamonds 50. 1 und Agility. Aber Diamonds ist krass. Macht, äh, wie viel macht der? Der macht glaube ich sogar 60 Trillion oder nicht? <lacht> 32 oder 130 Das sind doch sogar doch, doch doch das ist doch. 232 oder nicht? Uch. Ja, stabil. Jawohl. Und meine dranky ist kann Das ist für die. die Trickschiene. Was? Das Ding ist halt, den kannst du momentan... Für Safe über eine Milliarde verkaufen. Allein den da. Gerade, gerade aus dem Grund, weil es halt einfach keine anderen gibt, ne? Ja, glaube ich auch. Einfach nur wegen der Mystery Merchant. Es gibt halt nur welche, die man von Traveling Merchant gekauft hat. Aber die man kauft Traveling Merchant, weil der Mystery Merchant billiger ist. Ja. Die Q5000. Ich kann ja auch kurz nachschauen, ne? Wofür Leute diesen hellisch Axolotl traden im Big Games Discord Server. Lass mir nachschauen. Das könnte interessant werden. Ja, das, das würde mich auch interessieren. Axolotl. Ja, ja, kicken wir mal nach. Also, Leute verkaufen das für 2, 3 Milliarden. Verkaufen. zwei drei Milliarden in, in Rainbow? In Rainbow. Als ob. Ich sehe aber nichts mit Kaufen da. Oh, ich habe es gerade 3 Milliarden, ja. Okay, die Leute wollen verkaufen. Ich sehe es. Okay, Kaufen tun die das für eine Milliarde trotzdem, aber. Eine Milliarde. Stell dir vor, du machst eine Milliarde Gems aus 60 Millionen Gems. <lacht> War sich sogar 70 oder bin ich los? Ja, also 68, 70, juckt. Okay, okay. Ja, trotzdem 70 Millionen Gems, eine Milliarde kannst du rausmachen. Profit von wie viel Prozent, Digga? Irgendwie, genau. keine Ahnung, 15 oder so? Äh, 150 Weil meine Prozent? Einfach viel zu viel. Das ist viel zu krass. Mal 15 einfach gerechnet. Das ist schon ziemlich wild. Deswegen sage ich das auch immer, dass man halt das immer machen muss. Und, äh, machen muss, sage ich schon. Ich meine, natürlich machen sollte, wenn man auf äh, Pets geht. Einfach warten, bis der bisschen kommt. Da kommt ja alle 30 bis 45 Minuten. MSC Merchants, eigentlich, ich meine Sorry, ich meine zu. Ja. Aber alle 30 bis 45 Minuten warten, mhm. dann kommt der. Leer kaufen. Äh, ist natürlich schwierig, ehrlich gesagt, wenn du auf Public Server bist. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit, dass du mit. Wie nennt sich äh, die Extension nochmal? Mit der man mehrere Server finden kann. Ähm, mit Better Roblox oder Roblox Plus gibt es irgendwie genau. auch. Schaut ja, euch genau, dazu genau gerne das, das Short mal von Roblox Conny an. Hast du es gemacht? Nice. Ja, auf jeden Fall, dann könnt gemacht. ihr einfach diese benutzen. Ihr ja, könnt ihr mal mit diesen benutzen auf einen Server gehen, wo nur eine Person drin ist. Das heißt wahrscheinlich ist eine Person AFK. Mhm. Deswegen geht ihr einfach rein, wartet alle 30 bis 45 Minuten und gönnt das nächste Mal den Trading Merchant. Das ist ja quasi so ein halber privater äh, Server. Ja. Ich ja, hab die 26. Victor, siehst du das ja auch? Ich habe irgendwie 21 Millionen. Was sehe ich? Das, wovor ich stehe. Ich seh gar nichts, Digga. Ich sehe nur Nebel. Steht das? <lacht> <lacht> also seh ich Dieser schwebt auch aber, oder, oder nicht? Der schwebt auch ein bisschen der hier. Ja, der. Oh, das Sch Warum der schweben die alle Sobald pressen? die kaputt mhm. gehen, schweben die was? <lacht> Geil. Wie passiert das? Gut, ich hab noch ein paar bei Drecks. Oh. <lacht> ich habe aber bisher noch kein Mittel gelettet. Warte, die Kiste ist kaputt. Ja, sie so ist schon schnell? kaputt. Das, das ist, ist doch schon von zwei Leuten, Leute, die abbauen. Sehr stark. Hast du auch noch Triple Damage drinne? Ja. Sehr stark. Ach, stimmt, es geht doch vor allem jetzt noch schneller, weil wir ja noch unsere, unser 20 Milliardener pad haben. Ja, deswegen auch. Ich ziehe aber ziemlich viel äh, einfach. Einfach? Ja, das heißt ab <lacht> jetzt einfach. Einfach. Oh, meine das ersten. Ist einfach wär's. Der Burner! Ich ziehe halt wirklich oh, okay, schlecht ja. Pets, obwohl ich die Boosts alle drin habe. Ich habe auch alles drin. Ich habe Rare bekommen. Aber vielleicht hat Preston mal wieder alles viel mehr Rare gemacht. Obwohl wir natürlich diese ganzen blöden oh, Gamepässe gekauft haben. Preston gibt irgendwie... Den, den interessiert es gar nicht, dass wir damals viele Robux ausgegeben haben für einen Gamepass, der uns eigentlich Glück versprechen soll. Jetzt geht er davon das aus, Ding dass man diese Gamepässe standardmäßig hat. Das Ding ist aber auch, Anton... Ich es mhm. ehrlich gesagt, dass so besser... Einfach nur aus dem Grund, weil ich dann nicht innerhalb eines das OP werde. Da muss ich dreimal stipsen, dann bin ich OP. Ja, Mir aber gefällt's. irgendwo finde ich es auch blöd, weil man hat ja so viele. Re das ist mein erstes Epic, das ich gezogen habe. Aber man hat halt so viele Robux ausgegeben, weil man dachte, mhm. dass der, äh, der Luck Forever Game Pass einen Luck Forever gibt. Der gibt doch Luck Forever. Der soll um 15% dein Luck äh, erhöhen. Tatsächlich. Ja, aber Preston hat die neuen Eggs alle so angepasst, dass du 15% weniger Luck hast, standardmäßig. <lacht> Ja, es ist so dumm eigentlich. Also wahrscheinlich aber ehrlich gesagt auch nicht, ne? Dass dann die ganze Zeit so manche Hacks sind dann Ultra-OP, die kriegst du dann so, da kriegst du irgendwie so 7 Milliarden Mythicals pro ja, Sekunde. Das sind nur die event -X. Bei der anderen Decks hättest du 10 Jahre. Nee, nee, nee, nee, nee. Das hackt echt genauso. Also zumindest mit Double-Luck-Event. Da war das zumindest so. Ja, gut. Da habe ich aus 25 Milliarden irgendwie elf oder sowas Mythicals gezogen. So, was habe ich denn jetzt schon Hübsches? Also die besten Sachen, die ich gezogen habe, sind Axolotus. Ja, ich habe auch einen Axolotus Rainbow gezogen. Der hat immer 1,3, äh, 2 B sogar bei mir gehabt. Das heißt, der ist sogar besser als ein Axolotl in Dark Matter. Es ist so wild. Und da ist nur ein Rainbow. Mhm. Ich habe einen Hydra Axolotl in Gold. Der hat 1,16 mhm. Trillion. Ich habe nur einen normalen. 1,16? Ja, jo. ist fast so gut wie ein in Dark Matter. Ja. <lacht> So, und damit würde ich sagen, Leute, das reicht erstmal mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr noch gute Fuse-Methoden sehen wollt, wie man an die neuen Legendaries kommt, dann abonniert meinen Kanal. So ein Video kommt bald online. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!